Darf ich jetzt auch mal? Hm. Nee. Wer kann das denn sein? Wollen wir mal gucken, gehen wir das so? Nee. Wer sind Sie und was wollen Sie? Das ist die Party für diese Woche. Oh, Sie wissen schon! Aber wir? In meiner Wohnung? Steht alles hier drin. Wo sind die Bücher? Da, aber was wollen okay. Sie denn da? Nur ein paar Häppchen vorbereiten. Äh, äh, jetzt reicht aber. Alles mit Ihrem Vermieter ausgehandelt. Den rufen wir jetzt sofort. Vater. Genau für die Gläser. Ja. Oder einfach den Ja, ah, Ja, vielleicht ja, ich nehme Bier. Ja, das, drin. das Bier steht ja. auf dem Balkon. Können wir das schon mal holen? Ja, ich laufe Musik an. Ja, an. Ja, wir haben oh, hier. Das ja, ja. Ja, Ja, Ja, ich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 Sie bekommen regelmäßig Party-Spaß ausgeliefert. Und wenn so viele Leute da sind, sparen sie sogar noch Heizkosten. Trinken da? Genau. Ja, gehen ja. Ja, tschau, Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Das ist Wer räumt jetzt hier auf? Das ist eure Wohnung.